Du hast vor Zeiten die Erde gegründet und die Himmel sind deiner Hände Werk. So heißt es in der Losung aus Psalm 102 für heute. Der kleine See hier liegt am Rande der Müggelberge, ganz im Südosten Berlins. Er ist in der letzten Eiszeit entstanden, also so mindestens vor 12.000 Jahren. Als die Gletscher schmolzen, blieben hier in der Region Seen zurück, bis heute. Und daran musste ich denken, als ich heute die Losung gelesen habe. Himmel und Erde von Gott geschaffen? So lesen wir es immer wieder in der Bibel. Doch wie passt das zusammen mit den Erkenntnissen der Naturwissenschaften? Damit, dass wir heute zum Beispiel wissen, wie dieser See hier wirklich zustande kam. Immer wieder werde ich das gefragt und eine einfache Antwort gibt es nicht. Ich glaube, es geht nicht darum, mit der Bibel die Entstehung der Erde zu erklären, gegen die Naturwissenschaften. Und ich denke, es ging den Autorinnen und Schreibern der Bibel auch nie darum. Sie wollten sich, sie wollten uns etwas anderes sagen. Die Welt, so wie wir sie erleben, hinter der steht noch etwas anderes. Oh Gott. Gott will diese Welt, Gott will uns und er will eine Welt im Einklang. Der Mensch, die Natur, das Leben insgesamt. Dann mögen Naturgesetze alles in Bewegung gebracht haben. Da mag auch mancher Zufall eine Rolle gespielt werden. Und da mögen wir Menschen mit unserer Lebensweise diese Welt immer wieder gefährden. Gott steht zu ihr, von Anfang an und bis zu ihrem Ziel. Daran glaube ich ganz fest und das gibt mir die Kraft, für das Leben einzustehen. Ich finde, darauf kommt es an, dass wir Menschen als Partnerinnen und Partner Gottes uns immer wieder daran erinnern, was er oder sie von uns will. Dass wir die entsprechenden Schritte gehen. Dann kann ich das Leben weiterhin genießen und gut finden und durchatmen, trotz Corona und vielen anderen Gefährdungen.